Ich bin Lisa Rosa, ich war 20 Jahre Lehrerin für Geschichte, Musik und Politik an einer Gesamtschule und einem Gymnasium. Und seit 2005 arbeite ich in der Lehrerfortbildung und Unterrichtsentwicklung. In meinen Veranstaltungen geht es vorwiegend um Web 2.0, um im Unterricht, um Projektlernen und um Sinnbildung lernen.